Hier mit der Kampagne. Ein Einzelfall bleibt selten alleine. Um unter dem Motto mit der Demo auf den NSU 2.0-Prozess der nächste Woche in Frankfurt startet aufmerksam zu machen. Unsere Forderung und das Motto der Demo sind: Unsicherheitsbehörden auflösen und den NSU 2.0 komplex aufzuklären. Aufgabe von Antifaschistinnen gewesen, rechte Netzwerke aufzudecken, aufzuklären und diese zu bekämpfen. Deswegen sind wir heute auch in Solidarität mit inhaftierten Antifaschistinnen wie Lina, Dai und Findus auf der Straße, um zu sagen, Antifaschismus ist kein Verbrechen, Antifaschismus gehört entkriminalisiert. Die bewaffnete Behörde wie die Polizei muss sich nicht fürchten, sensible Daten von politischen GegnerInnen weiterzugeben. Das ist kein Einzelfall, aber trotzdem ein Skandal. Wir sagen, auch Peter Beuth und die Polizisten vom ersten Revier und aus den rassistischen Chatgruppen müssen vor Gericht sitzen. Wir erwarten von dem Prozess nichts, weil wir uns auf den Staat nicht verlassen können. Peter Beuth ist ein Schwein.